Erfahre, wie du 150 Euro im Monat oder 1800 Euro im Jahr sparen könntest, indem du einfach 5 Euro am Tag sparst oder zum Beispiel, wenn du rauchen aufgibst und diese 5 Euro sparst und wann du auf 300.000 Euro Ersparnis kommst. Wir können eine alte Volksweisheit übertragen und sagen, wer den 5 Euro Schein ehrt, ist eine Million wert. Herzlich willkommen zu neuem Tag Geldsparende Impulse. Tag 9. Am Tag 9 müsste ich nach diesem Plan 9 Euro in das Glas reintun und habe insgesamt 45 Euro.